musst du zur Anfangsluftmasche zwei Luftmaschen anschlagen und den Anfangsknoten ein bisschen nach oben drehen. Anschließend stichst du in die erste Luftmasche. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass sich zwei Schlingen über der Nadel befinden und eine Schlinge unter der Nadel ist. Jetzt holst du den Arbeitsfaden durch, machst einen Umschlag auf die Nadel und ziehst diese durch beide Schlingen, die auf der Nadel liegen. Nun siehst du die beiden Schlingen, die du vorher zusammen von der Nadel genommen hast. Ab sofort stichst du immer in die linke Schlinge und häkelst anschließend feste Maschen.